Ein Regenbogen in den Wolken ist eine Erinnerung an Gott, an den Bund, Harmonie zwischen Gott und den Menschen und allen Lebewesen auf der Erde. Was, wenn Kriegswaffen die elektromagnetischen Frequenzen korrumpieren und die Reichweite der Spektren verlieren, um Energie und Informationen zu erhalten und zu übertragen? Reines Licht vom Himmel empfangen. Das visuelle Spektrum wird behindert. Was wäre, wenn es keine Regenbögen mehr gäbe? Aufwachen Erinnerung an die heilige Erlösung E-Schmuck Bewegung Alpha Erwachen Himmlischer Bogen die Erinnerung an Katastrophe und Erlösung, Steh auf und Omega, wach. In Erinnerung an die Katastrophe, es wird eine Verbeugung geben, Rot, Kauf, Farbe, Charakter, Erleuchtung, Zeichen, Farbe, Strahlung, Licht definiert die Seele, Zittern, Himmel und Erde, und jeder Mann. Sie erhalten, alte Römer, wer, 13.12 Uhr 12, die Nacht ist fast vorbei, der Tag ist fast, da fragen wir also, darum werfe ich die Werke der Finsternis weg. Lasst uns deshalb beten, dann lege ich beiseite, Opa, der Dunkelheit und steh auf Aufstehen, ziehe die Rüstung des Lichts an, Kennzeichen. 9 zu 1, und er sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage dir, diejenigen, die stehen, das wird nicht sein, Geschmack, Tod, bevor sie sehen, dass das Reich Gottes gekommen ist, mit Power, Generation, 9, 13, ich habe meinen Bogen nicht, in den Wolken, und dies wird das Zeichen sein. Er tadelte das Meer. Rot. Zwischen mir und auf der Erde. Das erinnernde Rot. Der Regenbogen. Kauf im Regen. Wach auf hey. Wach auf. Alpha ansehen. Steh auf. Steh auf. Das ist Erlösung. Erinnerung. Der himmlische Bogen regen die Elektromagnete. Gemischt infrarot. Es ist rote und süße Blüte. Pfingstrose. Süß. Ach. Perfekt. Tulpe. Blutung. Mein Herz. Die Epiphanie des Herrn ist schon. Rose. Juwel das elektromagnetische Spektrum sichtbar. Das Licht rot nur Glaube nicht rot Love, saint valentine das scharlachrote tier das rote das rote das opfer genie rot oder stirb süße polizei produkt bittere geschichte cortex verfallen orange kopf o weiser mann und es wachsen zu lassen es o weiser mann zur selben Zeit und Blume, Orange Kapitel, Tests, bitter, es ist Zeit zu glasieren, süß, Obst holen, das Gold der Klugheit, hey, Gloria, Goldauge, der berühmte Stern, von Jerusalem, lösche die Lampe und, hell, erlischt, und die Kerze, hell, Jerusalem, Stern, hell, großes Gelb, liegt zwischen ihnen, Feit Angst, gelber Hochmut, Panikkrieg, gierige grüne Schande, die immer grünen Geschenke, die göttliche Farbe und das Grün und die Anmut. Niemand gibt Grün, Vergebung, gierig auf das Grün. Sie enthüllten ihre Nacktheit, Gottes Grün und Anmut, auf dem Ewigen, Anbetung, Geschenke, niemand gibt auf, Grün wird freigelassen, Himmel, Blau, Friede, Frieden, vergiss mich nicht Zyan. diese Tränen Schneewittchen, heilige Geister wahres Blau, Ausdauer alle Meere, Blauer Zwiespalt, Marine, Boomende Gewässer, Navy the Deep Waters, Navy abyss the Waters, Navy Waters abyss the Flotte, Blaues Wasser, Marine, Flat Waters, Boom, Ungeduldig, Indisch, Das ist befriedigender, Wild ihres Wut, Ungeduldig, Indigo, Sättigung. Wildregenbogenrache, von den Elektromagneten. Außerhalb des Spektrums. Beyond. Blau. Velvet Viola. Konkubine. Konkubine. Gerecht. Ablehnung. Violetter samt. Puh. Mein Ehemann. Pius. Abdankung der Diktatur. Die Straßen gehören. Savage. Priamos, die schlechte Regresse winken. Wild. Priamos. Böser Abfahrt. Der weise Held, der sichere Wächter, die anhaltende Rache. Hero sage, ruhig, verschwinde. Unter dem, der Zustand, hat. Es ist richtig. Er stand auf heilig, stieg wieder auf. Er ist von den Toten auferstanden. Die heilige Rose Ich bin die Rose von Sharon. Ich bin. Die Lilie des Bundes. Und eine Lilie. Der Täler. Heilige sind von den Toten auferstanden. Heilig. Rose. Das elektromagnetische Röntgenspektrum von die Erinnerung an das Unglück Erlösung. Heilig. I Jerusalem. Er ist im Geist. Erlösung Erleuchtung. Das Schwert der Befreiung, Geist der Sicherheit in Bezug auf Jerusalem. Bestätigend. Okay. Oh. Sohn. Lichtstrahlen Lilly, aus dieser Position heraus wurde Welt. Weiß. Lilie. Durch Lichtstrahlen aufgebaut. Bestätigend. Lilly of Philadelphia Light. Weiße Strahlung. Elektro gemischt aus Gammastrahlen, als elektromagnetisches Spektrum Gammastrahlen. Was? Bernstein? Erscheinung. Gamma. Strahl. Titel. Psalm. 24. 31. Ich schicke Engel. Gouverneur. Trump. Ich werde schreien. Und er wird seine Engel und Trumps Stimme aussenden. Und er wird Engel senden. Regierungswanze, Ruf, und er wird aussenden. Die Engel. Die Regierung, Trump den, Großen. Und sie schreit. Und mit lauter Stimme werden sie sich versammeln. Seine Auserwählten aus den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Die Erinnerung der Welt. Kaufen. Die Erlösung. Sounds. Das in das in das in das in das in das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das das über das das das das das. Über das über das über das über das über das über das über das unter der Klang der Erlösung Ringe zusammen in der Welt. Und Erinnerung. Blitz jetzt. Regen. Rote EMP-Kraft. Wecken.